Ich bin Markus vom Veganik Videoblog und zeige euch heute ein neues Video. Heute zeige ich euch etwas mit schönen frischen Äpfeln. Äpfel, vor allen Dingen die heimischen, schön säuerlichen, kommen jetzt wieder verstärkt zum Herbst in die Geschäfte und damit zeige ich euch ein ganz leckeres Dessert. Und wie das geht, seht ihr jetzt. So wird also gemacht. Es ist ein relativ einfach, schnell zu machendes Dessert. Und wenn ihr mögt, macht es nach. Hier unten drunter findet ihr alle Angaben, was ihr braucht und wie ihr es zubereitet. Und jetzt nochmal ein Tipp von mir. Wenn ihr das nicht wie ich, das so zweilagig haben mögt, sondern in mehreren Lagen übereinander schichten möchtet, dann müsst ihr zum Bananenmus noch ein bisschen was dazugeben. Ja? Agar-Agar, Johanniskernbrotmehl, ihr braucht noch ein bisschen was, was das Ganze verdickt und ein bisschen schön dann in Lagen bringen kann. Das zum einen. Zum anderen, wenn ihr das jetzt nur als eine richtig schöne dunkle Kakaocreme haben wollt, dann nehmt lieber Kakaopulver. Die verteilen sich etwas besser und schaffen insgesamt eine etwas dunklere Masse, als es die reinen Kakaobohnen tun. Ja? Das also so als Möglichkeiten, wie man damit noch ein bisschen spielen kann. Und ansonsten, lasst es euch schmecken, ich lasse es mir auf jeden Fall schmecken und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!